Die Thüringer Schulcloud bietet Ihnen die Möglichkeit, über Videokonferenzen gemeinsam in Kontakt zu treten. Egal, ob Sie jetzt mit anderen Schülerinnen oder Schülern, deren Eltern oder Lehrerinnen und Lehrern in Kontakt treten möchten. Es gibt die Möglichkeit, über das Konferenztool BigBlueButton dies entsprechend zu tun. Wie das genau gelingt, das möchten wir uns in diesem Video nun anschauen. Der erste Weg, den ich Ihnen erklären möchte, geht über den Bereich der Kurse. Dieser ist wohl auch der verhältnismäßig einfachste Weg. Wir klicken hierzu zuallererst auf den Bereich der Kurse. Dann wählen wir unseren jeweiligen Kurs aus. In dem Fall nutze ich den Datenschutz in Schule und Alltag Kurs, den Sie vermutlich aus anderen Videos schon kennen. Und dann befinde ich mich auch schon in der Übersicht meines Kurses. Ich finde hier nun den Bereich Tools, was übersetzt so viel wie Werkzeuge bedeutet. Und ich klicke darauf. In diesem Bereich habe ich nun die Aufgabe, ein weiteres Werkzeug meinem Kurs hinzuzufügen. Aktuell, das sieht man an der Null, sind doch überhaupt gar keine Werkzeuge hinzugefügt. Das ende ich nun. Ich klicke auf Füge ein neues Tool hinzu. Da die Auswahl der Werkzeuge aktuell in der Schulcloud noch sehr übersichtlich ist, was sich natürlich langfristig ändern soll, habe ich nur die Auswahl zwischen dem Videokonferenztool BigBlueButton. Darauf klicke ich nun. Ich werde nun gefragt, ob ich BigBlueButton tatsächlich meinem Kurs hinzufügen möchte. Da ich das möchte, klicke ich auch nun hier auf Hinzufügen. Ich sehe nun, dass bei den Tools nicht mehr die 0, sondern nun eine 1 steht. Das heißt, BigBlueButton, wie ich auch hier sehe, wurde meinem Kurs als Werkzeug hinzugefügt. Eigentlich ist soweit nun alles erledigt für die erste Videokonferenz, die wir nun starten können. Hierzu muss ich eigentlich nur auf Big Blue BigBlueButton klicken. Wenn ich das tue, öffnet sich ein Fenster und ich werde noch zwei Fragen gefragt, bevor ich in die Videokonferenz eintreten kann. Ich werde gefragt, ob ich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Betreten stumm schalten möchte. Da ich nicht möchte, dass alle Schülerinnen und Schüler von Anfang an wild durcheinander durcheinanderquasseln aber auch nicht alle Lehrerinnen und Lehrer, lasse ich in dem Fall das Ja gesetzt. Außerdem muss ich nun entscheiden, ob alle Nutzerinnen und Nutzer als Moderatoren teilnehmen sollen. Moderatorinnen und Moderatoren können zum Beispiel eine Videokonferenz eigenmächtig beenden. Sie können auch Teilnehmerinnen und Teilnehmernamen speichern oder auch den Chatverlauf speichern. All das, was ein Teilnehmer in der Form so nicht kann. Sobald Sie diese Einstellung vorgenommen haben, klicken Sie auf Erstellen. Es dauert einen kurzen Moment und Sie sehen, dass wir direkt in BigBlueButton hineingeleitet werden. Wir müssen hier nur entscheiden, ob wir der Videokonferenz mit Mikrofon beitreten möchten oder ob wir nur zuhören möchten. Wir möchten mit Mikrofon teilnehmen und müssen dies nun noch unserem Browser erlauben, dass er also auf unser Mikrofon zugreifen darf. Ich mache, ich mache einen, einen kurzen einen Test, Test, einen sogenannten Echo-Test. Test. Und wenn ich und wenn mich gut verstehe, verstehe, heißt das, ich, dass ich dass auch dass gut ich hörbar hören. bin und klicke, und klicke nun auf auch Ja. ja. Und schon befinde ich mich in der Videokonferenz. Sollte es bei diesem Schritt möglicherweise ein paar Schwierigkeiten geben, überprüfen Sie am besten hier oben in der Leiste Ihres Browsers, ob die Befugnisse auch für Ihren Browser gegeben wurden. Eben hier steht, das Mikrofon darf verwendet werden. Wenn dies hier nicht steht oder es vielleicht hier Schwierigkeiten gibt, lohnt es sich auch einfach nochmal hier das wegzu xen. Das heißt also, die Befugnis neu zu geben und dann auf Aktualisieren zu klicken. Sie sehen, dass ich nun erneut gefragt werde, ob ich nun mit Mikrofon teilnehmen möchte oder nicht. Ich kann hier nun einfach auf mein Mikrofon klicken, erneut das entsprechende Mikrofon auswählen und dann auf Erlauben, Erlauben. klicken. Auch hier, Auch hier habe ich nun wieder den Echo Test, Test. höre mich, mich selbst. selbst. Und deswegen klicke ich auf Ja. Und schon bin ich wieder in der Videokonferenz angelangt. Wenn nun weitere Personen hinzukommen, also dementsprechend Teilnehmerinnen und Teilnehmer meines Kurses, wird mir dies hier auf dieser Seite angezeigt. Aktuell bin ich noch recht alleine, aber wer weiß, vielleicht wird bei einem der späteren Termine noch die ein oder andere Person hinzukommen. Ein zweiter Weg, über den ich BigBlueButton als Videokonferenzmöglichkeit in der Thüringer SchulCloud nutzen kann, ist der Weg über Teams. Hierzu klicke ich auf den Bereich Teams in der linken Spalte und muss mir nun das jeweilige Team aussuchen, mit dem ich eine Videokonferenz durchführen möchte. Ich entscheide mich für die Schulgarten-Community habe ich nun die Möglichkeit, im Bereich Termine einen Videokonferenztermin zu setzen. Das haben Sie vielleicht schon in einem der anderen Videos auch gesehen. Hierzu muss ich auf Termin anlegen klicken und ich gebe hier nun einen Titel für meinen Termin an. Dann gebe ich im nächsten Feld an, von wann bis wann der Termin stattfinden soll. Das muss nicht zwingend der heutige Tag sein. Das kann auch ein anderer Tag sein und auch eine ganz andere Uhrzeit. Ich lasse dies aber nun so ausgefüllt. Dann könnte man hier noch eine Beschreibung dem Termin hinzufügen. Und ich könnte noch einen Ort bestimmen. Vorgespräch online kochen in der Küche. So wäre eine Möglichkeit. Und hier, das ist entscheidend, kann ich nun entscheiden, ob ich diesem Termin auch eine Videokonferenz hinzufügen möchte. Das möchte ich ja, sonst könnte ich mir dieses Video ja sparen und klicke auf das Feld, sodass hier nun ja steht. Ganz wichtig ist, dieses Feld erscheint auch wirklich nur dann, wenn Sie in den Grundeinstellungen Ihres Teams auch erlaubt haben, dass Videokonferenzen hinzugefügt werden können. Außerdem ist es wichtig, dass der Administrator Ihrer Schule insgesamt auch die Erlaubnis gegeben hat, dass an Ihrer Schule innerhalb von Teams und Kursen auch Videokonferenzen gestartet werden dürfen. Wenn hier das Häkchen an der entsprechenden Stelle nicht gesetzt ist, gibt es keine Möglichkeit, dass Sie hier eine Videokonferenz eröffnen können. In unserem Fall ist alles soweit klar und wir können auf Hinzufügen klicken. Was passiert ist folgendes, wir sehen, dass ein neuer Termin hinzugefügt wurde und zwar der Termin Wurzelgemüsesuppe kochen und wir können nun wohlgemerkt als Eigentümer oder Administrator des Teams diesen Termin eröffnen. Wenn wir Teilnehmerin oder Teilnehmer wären, müssten wir an dieser Stelle abwarten, bis eben ein entsprechender Administrator oder der Eigentümer die Videokonferenz gestartet hat. Vorher gibt es keine Möglichkeit, in diese Konferenz einzutreten. Um die Videokonferenz nun schließlich zu eröffnen, klicke ich als Administrator auf Videokonferenz starten, werde nun dieselben beiden Fragen gefragt, wie wir sie schon vorhin in den Kursen hatten. Auch hier möchte ich, dass alle Teilnehmer beim Betreten stumm geschalten sind und ich möchte nicht, dass alle als Moderator teilnehmen. Und ich klicke auf Erstellen. Wir sind nun erfolgreich im Online-Raum unserer Videokonferenz eingetroffen und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer unseres Teams können nun auch mit Klicken auf die entsprechende Schaltfläche an der Videokonferenz teilnehmen. Wenn Sie als Administratorin oder Administrator am Ende der Videokonferenz diese beenden möchten, klicken Sie hier oben rechts bei Optionen, nicht etwa auf Ausloggen, weil dadurch loggen Sie sich selbst zwar aus, die Videokonferenz läuft aber weiter. Ich empfehle Ihnen dringend, hier auf Konferenz beenden zu klicken, damit abschließend ja, die Konferenz eben beendet wird. Es dauert auch hier einen kurzen Moment und Sie werden im Team wieder zurück auf die Übersichtsseite geleitet. Wir sind bereits am Ende dieses Videos angelangt. Ich wünsche Ihnen jetzt auf jeden Fall viel Spaß beim Ausprobieren des Videokonferenztools, denn man kann eine ganze Menge damit anstellen. Und weiterhin wünschen wir Ihnen viel Spaß und Erfolg in der Thüringer Schulcloud.